Hallo und herzlich willkommen ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen. Wir begrüßen euch. Es wäre mal Zeit für Zack Kartoffelschnack. Heute mit der Introfolge von Wir schnacken. Ja. Tatsächlich ja, haben wir das noch nicht so viel gemacht bisher. Verstehen. Aber es würde mehr geben. Ja. Denn dieses Format ist recht vielseitig. Genau. Ja. Aber wofür sind eigentlich unsere Playlists da, Isa? Unsere Playlists. Ja. sollen. Zusammenfassend sein für euch und für uns. Je nach Kategorie. Ihr habt sicher schon gesehen, wir, also du vor allem da vorne hast sicher schon gesehen, wir haben viele von den Playlisten. Ähm, ja, wir fassen da zum Beispiel jetzt eben die Schnacken-Videos zusammen, damit du dir das anschauen kannst. Hilft uns natürlich auch ein bisschen beim Überblick behalten und vor allem auch, es ja, ist wichtig, dass du weißt, da ist nur unser Stuff drin. Nichts von anderen Leuten, nur Schnackzeug. Uns. Von uns mit uns. Vielleicht, dass man ab und zu Gast hier ist, kann passieren. Und mehrere. Oder mehrere. Aber das ist trotzdem von uns. unser Schnackzeug, ja. unser Stuff. Also wir verlinken da drin ja. keine Videos anderer Leute. Nein. Nur unsere eigenen Sachen. Genau, das ist wirklich nur von uns gemachtes Zeug. Ja, genau. ja. und äh, ja. bei Wir Schnacken mhm. reden wir über alles Mögliche. Hätte ich mir fast gedacht. Mhm. Ja, wirklich über alles mhm. Mögliche. Und äh, ja, zum Beispiel kommen hier auch rein unsere Statusberichte ja. und Statusupdates. Ähm, du kannst ja auch finden den Jahresrückblick, den wir zusammengestellt haben. Was letztes Jahr recht kompliziert war, muss ich sagen, weil wir echt filtern mussten, was ist für uns wichtig, das reinkommt, was wollen wir sagen, was wollen wir nicht sagen, was ist tatsächlich so, dass es, wie man so schon sagt, toxisch ist ja. und was nicht. Und da haben wir uns für einige Sachen entschieden. Genau, vor allem wollten wir auch Dinge nehmen, wo wir gedacht haben, das hörst du vielleicht auch gerne. Oder das interessiert dich, wie wir darüber ja, denken und ja, wie wir es aufgenommen haben, die Erlebnisse des letzten Jahres. Oh. Und äh, Nachtwanderungen werden da drin sein. Oh, ja. Und natürlich auch ein paar Spaziergänge, oh. die ich mit Nico und anderen Leuten unternehme. Ja, und wir haben auch vor, hier live zu gehen und mit anderen Leuten teilweise auch zu debattieren. Genau. Oder einfach nur zu reden. Wow. Ja, das könnt ihr nach natürlich später, also dieses Live gehen könnt ihr natürlich später auch als Video hier in den ähm, ja. Schnacken sehen. Echt? Versteht sich. Mhm. Aber wenn dich sowas natürlich nicht interessiert und unsere Meinung dir völlig egal ist, was wir verstehen können, dann äh, brauchst du diese Plays natürlich nicht anschauen, ignoriere sie einfach. Einfach weiter weiterhopsen zur nächsten. Am besten zu sagenhaft. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Oder zu den Lesungen von Derek Noir. Ich. du den Lesungen von Derek Noir. So. Legen wir euch sehr ans Herz. Ja. Und äh, ja, wie du auch sagst, wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn du genau. äh, so nett bist und uns so ein Abo dalässt. Oder eine konstruktive Kritik da lässt. Oder. Oh, oh, Emojis freuen wir uns. Da können wir zwar nicht richtig antworten, aber ja, wenn hm. es für dich leicht ist. Und ansonsten ja. ist natürlich auch ein Daumen hoch. Immer sehr gut. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, war es das mit diesem Intro-Video. Fertig geschnackt. Ja, möge die Kartoffel wachsen. Oh. Und tschüss.